Du forderst beim 1 gegen 1 an einem Grill, forderst du Goldis raus, den Fladi, ne? Würde ich machen, ja. Würdest du machen? Ja, auf jeden Fall, warum nicht? Hallo Liebe und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir haben ein unbekanntes Gesicht am Start. Big Baba kommt gleich erst. Ich bin ein bisschen vorgegangen, um zu spionieren. Murat, grüß dich, mein hey, Lieber. Hey, grüß dich. Hi. Hallo. Also Murat, ne? Ich möchte nur sagen, was Big Baba gesagt hat. Yo, Holle, mein Bester, was geht, Alter? Ey, wenn du nach Berlin kommst, ich hab den krassesten Burger. Ich hab einen Burger gefunden, der wenn nicht sogar besser als Goldis ist. So ein Goldis ist ja Nummer 1 deutschlandweit, ne? Ich möchte nicht sagen, ist aber er sagt, du bist heftiger. Ich will nicht behaupten, dass ich besser bin oder nicht. Darüber mhm. müsst ihr euch euer Urteil geben. Also ich mal so. Okay, ja. es gibt einen Smash-Burger, ne? Wir haben auch normale, ja. aber wir sind gerade spezialisiert auf Smash. Okay. okay. Und das ist auch eine Kette. Sie also ihr habt me wirklich mehrere Läden inzwischen, Genau. Ne? Momentan haben wir ja. fünf. zwei, drei Wochen eröffnen wir unsere ja. sechste. Und äh, neun Standorte haben wir aber schon, was ja. gerade gebaut wird. Ah. So. Ja, wenn er besser ist, machen wir den Laden zusammen auf. <lacht> Kein Problem. Wir auf Big Baba mal eben. Ich zeige euch schon mal den Laden hier. Das ist ein guter Preis, Mann. Ja, das ist, das ist wirklich so, weil ja. wir sind auch hier in so einer Gegend, wo die Leute ein bisschen auf Mittags, äh, Lunch achten, sage ich mal so. Und wir wollten es einfach nicht so teuer machen und es ist auch nur bis 16 Uhr. Okay, dann warten wir mal, bis Big Baba kommt, den nehme ich mir zur Brust. Der meint letztens aber auch, er hat den besten Döner Deutschlands gefunden, hat er aber auch nicht gefunden. Ja. auf den gleichen Fleischlieferanten wie Guldi sogar? Genau, ne? wir beziehen das regional, mhm. aber der Unterschied ist halt, dass wir unser Fleisch selber zerlegen. Okay, also, okay, also was ist letztlich die genaue Zusammensetzung vom Fleisch? Kann man also sagen? Du ja nicht ganz genau sagen. Nur. Da ist Rindernacken drin, ah. Antrikot und äh, Rinderbrust. Wie viel Fettanteil hast du drin? Mindestens 25, teilweise mhm. auch äh, 30. Ja, da, weil Fett ja, Das ist das, was ich kenne, Leute, was ich bei, äh, bei Burgern liebe, gerade bei Smashburgern, wenn du diesen Biss hast dadurch, der ist so butterweich, butterweich, ja. wie durch Butter durch. Bilal, du hast doch Angst gehabt, dass wir zu spät kommen, ne? oder nicht? Ich dachte mir so, ja. Uh -huh. Und was hast du jetzt zu sagen? Wir waren um neun hier. Wann bist du da? Ich habe nicht mit dem Verkehr gerechnet. Das uh -huh. ist nicht sehen. Also, um dich jetzt nochmal abzuholen hier. Ja. Du hast mich angerufen und hast gesagt, da hat er so hart abgerissen, besser als Bullis. Ja. Aha. Ja, Wirst du gleich sehen. Okay, also wir werden gleich eine Explosion, Geschmacksexplosion. Also ich ich Explosion war ja Felix. schon mal hier, abgedreht. gedreht. Aha. Und im Gegensatz dazu haben sich äh, wirklich sehr, Aha. sehr vermittelt. Das ist ja noch mal her, ein paar Monate. Und äh, ja, da Murat sagte auch noch mal, seitdem habt ihr deutlich am Rad gedreht. Ne? Damals hat er 9,5 von 10 bekommen. Goldis war da noch vorne, aber jetzt sagst du, wird er zerstören. Ne? Ich, hoffe, ich hoffe. Willst du noch mal von deinem Autounfall erzählen? Nee, nicht äh, gar nicht. <lacht> <lacht> Und denkt alle dran, mir den lieben Bilal zu abonnieren und Achmed auch, er hat auch Kanal jetzt. Ja, ja. Aber heute ist, ist Bilal Zeit. Denkt dran, Food-Content in Berlin Absolut. Aber Double, Double, ja? Double, ja. ja? double Smash. Also ich glaube, Bilal, so wie ich es in Erinnerung habe, ist das so, wie du es gerne magst. Einfach Käse, Zwiebeln, Burger. Genau. Saftig. Richtig, so Smackburger-mäßig innen. Äh, nur Smackburger hat abgekackt, das, ne? Dann glaub ich dir, kann sein. Der hat mit dem Toast. Genau. Da war ich privat und der hat eingeschissen. Echt? Da hat er eingeschissen, muss man sagen. Ich, ich war jetzt eine Weile auch nicht mehr da. Äh, oh, das ist äh, ein Fall für mh. mein Undercover-Volk. Smackburger macht euch gefasst. Wir werden unabhängig voneinander undercover kommen. Also auch bei Büler reinschauen. Okay. Oh, der, wird, der geht auf Körperkontakt hier. Willst du guten Ton oder was <lacht> Ja, ich will gut. Okay, bei dem Brot, sag nochmal, was habt ihr beim Brot nochmal? Das ist eine Spezialität. Ja, genau, ne? das wir haben, ist eine eigene Hausrezeptur. Das mhm. kommt äh, aus dem Anatolischen. Mhm. Und äh, natürlich Brioche-Spann. Mix, auf was auch süßlich ist. Äh. Das gibt es in Berlin nicht. Mal okay. was Neues, da bin ich sehr gespannt drauf. Denkt dran, Leute: ZEC Plus, ne, Bilal ist auch bei ZEKPLUS. Plus. Ne? Code entweder Bilal 10, Big Mama 10. 10. 10 oder Holle 10. Bin nee, lieber Big Baba 10. <lacht> Meinetwegen bin ich dabei, <lacht> wie ihr wollt. Ne? Für minus 10% besten Supplements. Deutschlandweit und wahrscheinlich sogar weltweit, würde ich wollen. Und Made in Germany. Und Made in Germany, genau. Ja. Auf uns kommt ein Smashburger zu, der sich gewaschen hat. Wirklich on point. Und ein Smash-Burger, wenn wir auch noch testen, eventuell den Chili Cheese Smashburger auch. Den können wir vielleicht auch noch, der könnte auch einiges rausreißen. Ihr werdet zwei Runden sehen, die sich gewaschen haben, ne? Die, die, schon... die sich gewaschen haben, so sagt man. Nee, Deutsch ist auch nicht mehr so. Nee, nee, nee, da, weil ich bin immer einen Schritt weiter vom Kopf. <lacht> weil man muss immer einen Schritt voraus sein. zurück meinst du? <lacht> Oha, hier geht's jetzt los schon. Heute komme ich extra für dich, ne? Ja, ist so. Ist nicht. Äh? Bei uns sind Gäste herzlich willkommen. ne? Das sind hier unsere Patties, was wir selber per Hand immer machen. Mhm. Hier sieht man zum Beispiel auch, wie das normalerweise aussieht. Ob das die neue Nummer 1 wird, man weiß es nicht. Denkt dran, Leute, den Daumen oben glühen lassen, ne, Bilal? Auf jeden Daumen Fall. Daumen oben glühen lassen, wir sind immer unterwegs. Wir Einmal. sind in ganz Deutschland auf ja. der Neue Neueröffnung, wir sind da. Da muss der Daumen oben glühen. Auf jeden Fall. Support muss da sein. Ja, ich zähle so verdammt auf euch heute. Das sieht immer nur so aus, so 10, 15 Minuten Video, pack ja. Aber da ja. steckt viel hinter. Das ist nicht nur... Da steckt da. viel hinter. Ja. Oh, der haut das ordentlich flach. Also, ja? Die Schwäche ist nicht ganz, ja? weil die eine Seite noch schön saftig sein muss. Ah, okay. Also es bleibt unbedingt noch ein weicher Kern genau. quasi, ne? Das war auch früher, Leute. Irgendwann ging das los, wo der Burgerhype kam, dann hast du irgendwo eine Glocke gesehen hast was, als hätte da jemand irgendwie eine Zeitmaschine ausgepackt. Inzwischen ist das Standard, ne? Nachdem wir den gegessen haben, würde Ahmed sagen, ich mach den besser zu Hause. <lacht> <lacht> Köstlich, köstlich. Danke, Morat. Ich hätte gedacht, dass der Käse viel, viel krasser reinschabbert. vorne. Der ist perfekt angepasst. Da hatte ich kurz die Angst, dass es zu intensiv wird. Das also Interessante erstmal, wenn man es mit Goldies vergleicht, das Brot ist wirklich spürbar. Ne? Wenn du bei Goldies isst, ist ja komplett dieses, dass du ein Eins durchbeißt das Ganze. Ne? Hier ist das Brot deutlich spürbar, ganz andere Herangehensweise. Hier kann man natürlich wieder damit spielen und sagen, das Band hat eine Seele wirklich. Ne? Mhm. Bei Goldies auch krass, aber du hast das Gefühl danach, du brauchst noch einen. Das ja, stimmt. Mhm. Goldies ist ein Snack. Snack. You know? Und 10 Euro Snack, 9 Euro Snack. Mhm. Der ist wirklich fast medium von hinten. Ihr seht das schon durchgebrannt und innen ist er noch ganz saftig. Ist auf jeden Fall macht satter als der von ist. Das kann man schon mal sagen. Ne? Ich würde sagen, wir lassen das kurz sacken, gehen in uns mhm. und wir werden noch mal in den zweiten gehen mit dem Chili Cheese. Ne? Und dann kriegt ihr natürlich auch die Bewertung. Also wenn du satt werden willst, bei Burgervision. Ja, Mann. Wenn du Schneck haben willst, gehst du zu Goldi's. Ja. Runde 2 wird eingeläutet. So, das ist die Zeitrunde. Sehr schön. Ich muss sagen, es ist halb elf, elf jetzt. Ich weiß, jetzt haben wir nicht mal auf die Uhr geguckt. Auf jeden Fall nicht Zeit für zwei Burger. An sich zu früh, aber macht nichts. Wir trainieren wieder. Das Problem ist bei wir Deftigen, die das zieht runter, das macht müde. <lacht> so ballern wir rein, meine Lieben. Der sieht schon mal knackig aus. Was ganz anderes, ich bestelle ja selten so wirklich diese Special Burger, aber er wurde mir wirklich ans Herz gelegt von guten Murat und da kann ich nicht Nein sagen und den natürlich mal zu testen. Der ist krank. Ich bin chili Cheeseburger Fan. fan Ist jetzt ähnlich natürlich. Das hat dieses gewohnte Feeling, was du hast, wenn du auf Nachos drauf beißt und diese Käsesoße halt so hast. Ne? Das ist verpackt mit einem Burger, mit dieser leicht säurehaltigen Mayo. Der ist auch noch weicher ein Biss als der eben, muss ich sagen, Murat. Der ist noch weicher. Halbes Kilo Fleisch haben wir jetzt fast weg. Murat sagt, ich werde jetzt satt sein, auf keinen Fall. Normalerweise geht der Dreh jetzt, jetzt los. Guck mal, wie eine Wolke hier das Band. Ganz anderer Charakter als bei Goldis. Da ist ja auch wirklich noch eine angeröstete Außenschicht. Das ist so außen mit dieses Esspapier. Und dann kommt es das Weiche. Na, Alle magst von hinten. <lacht> <lacht> ich schwöre, ich wollte es bringen, aber ich <lacht> <habe ihn> halt. <lacht> Doch, das ist gut. Du warst von hinten oder der Burger? <lacht> Geil, äh. ja, Langsam machen die echt richtig satt, muss ich sagen. <lacht> aber alles noch im grünen Bereich bei mir. Würdest du noch einen schaffen, sei ehrlich? Nein. Nein? Ja. Für 10.000 Euro? doch 10 Stück. So ihr beiden. Also erstmal kann ich sagen, du hast wieder nicht enttäuscht, dass es ein Burger einfach der klasse ist. Ich würde mal behaupten, dass jemand, der hier ein Burger ist, safe zufrieden ist. Also zur Bewertung, Leute. Cheeseburger für mich. Charakteristisches Bun. Schöne Mayo, wirklich schön bissig. Käse, anfangs hatte ich Angst, dass es zu, zu präsent wird. Das war es nicht. Ne? Am Ende des Tages aber war mir der Biss nicht ganz so stark wie bei Goldies. Ne? Bei Goldies ist mir das noch zart schmelzender. Und ich finde beim Bun fehlt mir auch noch ein bisschen, sag ich mal, wenn man deutschlandweit das Ranking sieht, den Weg nach oben. Also ich hätte den normalen Burger eine 8 von 10 gegeben und den Chili Cheese hätte ich eine 8,2 gegeben. Ich fand den Chili Cheese noch geiler, weil dadurch irgendwie so dieses special Specialmäßig noch kam. Ich kann es gar nicht so genau erklären, aber wenn ich mir die anderen im Ranking angucke, hat ein bisschen was nach oben gefehlt. Aber es waren mega heftige Burger. Ich kann mir vorstellen, wenn da ein bisschen dran gefeilt wird, dass das wirklich den Weg nach ganz oben findet. Auf jeden Fall. Mhm. Wir sind offen für alles. Dafür bist du ja auch da, ja. um zu bewerten, damit wir uns einfach zeigen. Ne? Ja. Heftiger Burger. Müsst ihr probieren. Gerade die Berliner. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wendung, Wendung, Wendung. Schaltet nicht ab. Es gibt noch einen zweiten Burger. Weil es ist folgendes gekommen, der einzige wahre Achmed, hat noch einen Burger genommen mit Schmurzwiebeln. Den hat sein burger Nummer 1 gemacht. Und weil ich ein Ehrenmann bin, nehme ich den noch mal, beiß zumindest einmal rein und gucke, ob der noch mal abreißt. Also ich fand jetzt gerade, in dem Moment, geschmacklich ja. besser als du. Cool Ehrlich? Ja. Ich sage ihm mit karamellisierten Zwiebeln. Ja. Er will nicht auf mich hören. Er will nicht, 8,2 Punkte. Also, ok. also, Achmed sagt, der ist besser als Goldies cool für ihn. Und muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Aber den Bissen, den ich eben hatte, der war deutlich besser als mein Bürger Morat. Deutlich besser. Und ich werde jetzt noch mal den Test machen. Man muss immer duvier. bedenken, ich bin full. Da habe ich gerade eine Herausforderung der und, gehört. Der und den, der Am gleichen Grill. Morat, du hast gerade gesagt, du forderst beim 1 gegen 1 an einem Grill, forderst du Goldies raus, den Flaschen? <ride> <thousand> <ORY> <Geezchnitt> <gos> Ne? Würde ich machen. Ja. Würdest du machen? Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Okay. Das ist eine Ansage, Fladi. Stimmst du ein? Hast du Eier oder hast Aber du keine Eier? auf gutem Niveau. Uh -huh. also nicht irgendwie uh -huh. verfeinert oder so. Sondern uh -huh. Ich will deinen Titel <lacht> Was wichtig uh -huh. ist, da ja, hat Goldis es äh, uh -huh. bekannt. Deswegen müssen wir Leute testen lassen, die uns beide nicht kennen. Ja. Leute von der Straße. Ohne zu sagen, welcher wen gehört. Sondern einfach testen lassen und die sollen sagen, welcher Burger das, das machen ist. wir auch. Genau, wir, wir nehmen mich und wir lassen die Leute von der Straße sprechen. die, die, genau. die Spra das Sprachrohr der Straße. Da bin ich dabei. Wir fragen Fladi an. <lacht> Kommentier Fladi, wenn du das siehst mit deinem Account. Mit dem Goldies Account. Guckt euch das an. Das ist das andere Bild. Als hätte er es weicher gemacht sogar als du. Er, er hat sich übernommen. Er dachte, er ist Trainer von Tyson Fury. Er bringt ihn bei, aber der steigt doch trotzdem nicht in den Ring, sondern Tyson. Ja. Das ist viel besser, Murat. Mann. <lacht> Man hat es mit dem Bürger gemacht. Das ist der Mann der Stunde, der verdient Respekt. Das ist viel besser gemacht als dein Chef. Lass ihn nicht wieder machen. Ne? <lacht> ja. Ich mache nie wieder einen Bergamoran. <lacht> Manchmal ist beim Fleisch eine Sekunde zu lang, zu kurz. Die Röstung kann gleich sein. Platte war nicht heiß genug, war zu heiß, wie auch immer. Das ist viel weicher, viel softer, das Fleisch. Ich habe gleich 700 Gramm Fleisch gegessen. Na ja. Ich habe noch mal geschrieben in den Kommentaren. Gatschig, ne? Swabschig, swabschig, keine Ahnung. halt ein Matschig. Ja, Matschig darf ich nicht mehr sagen. Das ist Nein. richtig gatschig von denen. Es ist deutlich besser als eben, aber ich kann nur im Dunkeln tasten und ja, man muss das Licht anstellen. <lacht> <lacht> ja, das kann ich nicht bewerten, Leute. Kann ich. Tut mir leid, Moi, ich kann nicht. Ich sag euch so, das ist eine unerwartete Wendung. Ich habe keinen Hunger gehabt, wir könnten ja. nächstes Video machen, aber um die Entscheidung zu haben, ne? Ich werde jetzt hier noch mal fünf, sechs Stunden, sieben Stunden in Berlin verbringen, vielleicht noch mal ein paar Liegestütze irgendwo auf der Wiese ballern, damit ich Hunger hab und dann werde ich deinen Burger von dir. Ja. Murat hat Scheiße gewollt. auch. Ja. War zu früh am Morgen, ja. Ja. er war noch nicht ganz wach. Leute, was ich auf mich nehme, lasst den Daumen oben klein. Wir sehen uns gleich wieder in Berlin und dann ist wahrscheinlich schon dunkel. oder auch nicht, aber auf jeden Fall in einigen Stunden. Bis später. Ciao, ciao. Wilal ist auch jetzt weg, ne? Weil er muss weg, nachher wird er nicht mehr dabei sein. Nee. Nee. Also ich bin auch so voll gerade. So. Ja. Ich habe immer noch die halben Burger gedacht. Ja, den gibt es nachher. Ja. Kannst mhm. du drei Dinger essen, Alter? Ach, ich weiß es nicht. Fast drei. Alter Danke fürs dabei, Denkt ja, Denk mal ein Bilder ein Abo dalassen. Kuss, Kuss, ciao. Also Leute, wir sind am Start, wir kommen direkt hier. Murat ist on fire, er hat mich geholt. Ich habe ja viereinhalb Stunden gewartet, ich nie gestützt gemacht. Ich schwör's euch. So ungefähr 400 Stück. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe vorhin Sasa beobachtet. Er ist Geschäftsführer hier, als Murat den Burger gemacht hat. Er hat da drauf geguckt, wie ein Vater, der seinen Sohn beobachtet, wie er Fahrrad fährt und fast umfällt. So wisst ihr, er, er konnte nicht, er wollte eingreifen, er konnte nicht. Boah, schicke Kette hier. Was steht da ja. drauf? Geil. Ja, ja. Beiseite, Sasa ist da. Jetzt Kommt echt die dritte Runde, ich glaube nicht. Ich möchte bitte okay, sehr voll epische voll und voll voll sehr voll voll spannende voll Musik, als haben, wenn Sasa gleich den Burger will. Guck, er ist on fire. Das muss so richtig spannend werden, jetzt film ich gleich. Film gib uns gleich den Beat. Also gleich den Beat. Ja, Erst muss ich noch ein bisschen scheiße. Wir haben gerade so schön gesagt, er ist eigentlich immer im Hintergrund gewesen. Heute ist er an die Oberfläche gekommen, hättest du nicht machen sollen. Ich würde so tun, als ob ich <lacht> <was, lacht> <lacht> das kann. Ich. Ja, ist so. wie stolz Murat auf seinen Sasa sein wird, wenn er jetzt wirklich das Ranking, wenigstens das Ranking holt, ne? ja, Er ist im Fokus. <lacht> Klar hört <er> <lacht> Der ist viel besser jetzt. Viel ja. besser. Wir haben die Nummer 3 jetzt am Start. Ganz anders. Also Sasa hat ganze Arbeit geleistet. Es fühlt sich anders an direkt. Sieht besser aus, wenn er jetzt noch besser schmeckt. Also selbst der erste Biss ist gleich viel besser. Ich will jetzt nicht sagen perfekt, aber das stimmt schon eigentlich alles, Mann. Bitte. An den Biss, kann ich euch sagen, habe ich so noch nicht gehabt, an den werde ich mich erinnern. Ich habe gerade irgendwie gefühlt an Wellenbad im Schwimmbad gedacht. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie passt das gar nicht so gut. Aber ich beiß rein und als würde sich der Burger von innen einmal ausdehnen durch den Käse. Ihr merkt den Käse so im Mund, bam, dehnt sich einmal aus, geht wieder zusammen, ganz interessant im Biss. Die Käse ist gut, sehr gut sogar. Kommt nicht zu doll rüber, manchmal zu viel Käse, kommt gar nicht gut. Wenn ihr auch seht, da ist einfach so viel Röstung in dem Burger drin. Auch wenn Big Baba nicht mehr da ist. Jetzt kann ich voll und ganz seine Meinung verstehen. Das hier geht in eine ganz gute Richtung, Leute. Die Röstzwiebeln kommen hier auch edel rüber. Du schmeckst gar nicht mehr so die Röstzwiebeln. Im Fokus, du merkst nur, dass was Knackiges nochmal, was irgendwie wirklich ein Upgrade ist. Mmh. Doch, du merkst hier, Aber du weißt gar nicht, wenn du nicht weißt, was sie drauf sind, geben die einfach eine geile Abrundung. Beim Brot habt ihr oben eine geile Röstung. Erinnert ein bisschen an so ein klassisches Bäckerbrot. Ein Weizenbrot, kross gebacken. Brötchen, Entschuldigung. An Brötchen. Innen allerdings ist es, ich glaube, ich hoffe, ich sage es richtig. Und sonst in die Kommentare bitte noch mal ein Gatschig oder so. Hat ihr gesagt, habt ihr da Senf drauf gemacht? Nein, das ist immer noch dieselbe Mixsoße. Und da ist zwar Senf drin. Halt da auch, ist Senf drin, ne? Da ist Senf drin ein bisschen, genau. Aber mhm. nicht zu viel. nicht hab ich halt dann nur Ketchup-Senf. Hab ich jetzt erst Super. geschmeckt. ist geil, Mann. Ja. Viele wir unterschätzen es und machen zu viel Senf, mhm. dann schmeckt es eben nicht mehr, dann schmeckt es wie Hotdog. In der Kombination, so wie wir es gemischt haben und wochenlang rumgetüftelt haben, wie viel Prozent wir Ketchup machen, wie viel Prozent Senf mhm. etc., hat uns viel Zeit gekostet, wie gesagt, aber Endfazit, top. Ich bin sogar begeistert, dass du jetzt den Dritten gegessen hast. Vierten sogar insgesamt. Vierten sogar, ja, genau. Stimmt. Du Dank, um das du musst noch eins, zwei Mal hier reinbeißen, Achmed, du musst gleich einen neuen kriegen. Ist leider so. Also das hat schon einen schönen Charakter, das Band. Das ist jetzt ein Burger zum Verlieben. Das vorhin war einfach nur ein guter Burger, um den Unterschied zu sehen. Und Sasa macht ja auch eigentlich die Burger bzw. seine Jungs oder seine Aufsicht. Da kann man schon mit so einem Burger rechnen. Ich war Leute kurz vorm fahren. Ich kann sowas nicht auf mir besitzen lassen. Meine Mission ist es, dass sie eine faire Einschätzung vom Laden kriegt. Und ich bin ja auch dann kein Arschloch, wisst ihr? Ich merke dann, der eine, der es eigentlich macht, macht es besser, der Chef hat es gut gemeint. Sich also ein bisschen überschätzt, ist ja nicht schlimm. <lacht> der will ich dem Laden auch eine Chance geben. Ich war die extra in der Kälte, Liegestütze gemacht. Bam, bam, bam, dass ihr noch Platz zu Magen habt. Mich würde eure Meinung interessieren dann auch, beziehungsweise die Meinung der Straße auch. Ich finde die Idee cool, dass wir Murat vielleicht gegen Goldis antreten lassen. Ich kann euch jetzt meine Einschätzung mitteilen. Und die kommt nicht von ungefähr. Aber ich möchte da auch nochmal, das ist, finde ich, ein geiles Konzept. Wir lassen Passanten, beziehungsweise vielleicht mal ja auch einen kleinen Aufruf. Ich glaube nur dann, wenn zu viele Leute kommen. <lacht> vielleicht machen wir es auch so einfach, dass wir ein paar von der Straße holen, probieren lassen. Aber ich kann euch sagen, ich gebe den jetzt erstmal. Ich gebe eine 9 von 10 Punkten. Was soll uns dann schon? Ich gebe eine 9 von 10. Kranker Burger. Ich würde ihn gerne mhm. noch mal im direkten Vergleich sehen. Vladi, das muss ich nur noch einfügen. Ein Weltmeister muss seinen Titel auch verteidigen können. Ne? Also ich möchte, dass du wirklich die Eier beisammen hältst und antrittst. Du musst antreten. Wenn du noch Eier bewahrst und wir das machen, dann gucken wir, was dabei rauskommt. Ich füge das vielleicht bei. Man muss auch sehen, ich esse den vierten dieser Burger heute. Das ist für... Ja, das ist das fünfte. Das fünfte. Das ja, fünfte. <lacht> ja, okay. <lacht> Das ist mein fünfter Burger heute vom Gleichen. Der kann noch so gut schmecken. Stellt euch vor, ihr ist fünf Döner und sollt sagen, der fünfte schmeckt immer noch so gut wie der erste, nachdem ihr jedes Mal wieder den Gleichen gegessen habt. Deshalb brauche ich noch einen zweiten Test. Ich brauche einen zweiten Test. Das ist fair euch gegenüber und äh, das werden wir machen, in welcher Form auch immer. Schreibt es auch nochmal in die Ko Kommentare, wo ihr Bock drauf habt. Ne? Oder ich gehe undercover zu beiden. Mal gucken, irgendwas überlege ich mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Kranker Burger, unbedingt testen und dann sage ich bis zum nächsten Mal.